Darf ich? Ja. Super. Äh, ja. Äh, hallo, herzlich willkommen. Ich will ein paar Worte verlieren über ein kleines neues Projekt, was es gibt. Ähm, und zwar den OpenStreetWeb äh, Kalender. Ähm, ihr, viele, die schon in OpenStreetMap irgendwie aktiv sind oder mal irgendwie zu einem Event wollten oder sowas, die kennen irgendwie das, dass man da irgendwie auf irgendwie so eine komische Wiki-Seite gehen muss und dann gibt es da irgendwie eine Liste von Events und man sieht nicht so ganz genau wie und was. Und äh, ey, man kann nicht so genau filtern, was, was gibt es denn überhaupt bei mir in der Nähe oder eigentlich interessiert mich so ein Stammtisch gar nicht, sondern ich will eigentlich irgendwie zu so einem Hack-Event oder irgendwie ähm, zu, zu einem Mapping zu einer Mapping-Party oder sowas in der Art und wir haben gedacht, naja, es ist eigentlich immer ziemlich fummelig, da irgendwie was anzulegen, vor allem für Leute, die jetzt irgendwie neue Events anlegen, das ist immer ziemlich aufwendig und wir haben gesagt, äh, das geht irgendwie ein bisschen besser, da haben wir uns äh, OpenStreetMap-Kalender äh, ausgedacht, äh, erreichbar unter osmkall.org und da könnt ihr einfach Events finden, die, ähm, die so um euch herum stattfinden. Man kann halt sagen, hier so in der Nähe, ich hoffe, es gibt irgendwas in der Nähe, mindestens den OSM-Samstag. Ähm, ja, ich glaube, dieser Browser hat keinen... Nehmen wir mal einfach Deutschland und, äh, und machen es so. Ähm, genau, dann sieht man halt äh, Veranstaltungen, die in Deutschland stattfinden. Zum Beispiel gerade die Foskes konferenz verrückt, oder? Ähm, aber auch äh, Stammtisch oder äh, verschiedene andere Dinge. Äh, es gibt dann zum Beispiel irgendwann äh, äh, demnächst in Köln, dem veranstalte äh, Veranstalt unter anderem ich, ähm, ein Kölner Hack-Event und dann kann man hier sagen, ich nehme teil und dann äh, loggt man sich einmal kurz mit seinen OSM-Login-Daten ein und kann Bescheid sagen, dass man vorbeikommt. Äh, man kann sich das auch automatisch zu seinem Kalender hinzufügen, das heißt, man vergisst nicht, dass es das Event gibt, man wird vielleicht nochmal von dem eigenen Kalender erinnert. Ähm, oder man kann auch sogar äh, Events in der eigenen Gegend ähm, äh, abonnieren und dann bekommt man hier entweder ein iCalendar-Feed oder ein RSS-Feed ähm, und kann damit teilnehmen. Für Veranstalter ist es auch ganz toll, da haben wir ein äh, neues Feature eingebaut, es, äh, dafür müsste ich mich einloggen, deshalb zeige ich es jetzt einfach mal nicht, aber ihr müsst es mir glauben. Ähm, und zwar, äh, dass äh, wenn man eine neue Veranstaltung anlegt und man möchte zum Beispiel wissen, ja, was, ähm, äh, wann, wann kommen die Teilnehmer oder was für eine Art von Pizza möchten die äh, essen oder sowas, dann kann man schon so ein kleines Anmeldeformular sich zusammenbauen und sagen, hier, äh, beantworten und bitte die folgende Frage ähm, und äh, dann kann das die Teilnehmer bei der Anmeldung tun und man weiß dann sofort Bescheid, äh, wer kommt und äh, was er gerne äh, zu essen hätte oder sowas in der Art. Ähm, genau, wir, ähm, wenn ihr irgendwelche Events veranstaltet, tragt die bitte gerne bei OSM-Karl ein. Es, es muss jetzt nicht ein hundertprozentiges OSM-Ereignis äh, sein, es, wir nehmen auch gerne Dinge, die eher so aus dem GIS-Bereich sind oder eher irgendwie im Open-Data-Segment unterwegs sind oder eher irgendwie Civic-Tech oder sowas. Tragt es gerne ein, ähm, ähm, ihr braucht nur ein OSM-Login, ihr braucht keinen extra Account dafür. Ähm, Abonniert äh, Events bei euch in der Gegend, damit ihr seht, was äh, die OSM-Community oder andere Communities für tolle Veranstaltungen so haben. Und ähm, genau, wenn, äh, wenn ihr Fragen habt, fragt gerne. Ähm, es gibt das Ganze ist Open Source, das heißt, ihr könnt einfach äh, hier unten auf Documentation klicken, es gibt auch eine API, also falls ihr irgendwas Tolles in eurer App damit machen wollt, könnt ihr es auch benutzen. Ähm, es gibt, ansonsten ist der Code halt komplett auf GitHub ähm, und ihr könnt dort Issues aufmachen und schauen, was, äh, was gerade so in der Entwicklung passiert und äh, könnt auch sagen, wenn ihr irgendwas, irgendein ganz wichtiges Feature wollt oder irgendwie einen Bug findet oder sowas in der Art. Genau, und ich freue mich darauf, dass ihr osm keil nutzt und äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.